Es wird viel geforscht, es wird viel gearbeitet. Wir sehen, dass die Trends jetzt sehr stark gehen dahin, dass die Branche sich weiter professionalisiert, dass die Drohne mehr ein, ein, ein Tool wird, ein Werkzeug wird in den Betrieben und das ist natürlich sehr viel Arbeit, so eine Technologie mit einzubinden, was den, was den Workflow angeht, was die Prozesse angeht. Da ist noch viel Arbeit zu tun und da sind jetzt die Leute gerade mittendrin. Das ist sehr viel Arbeit, sehr viel struktureller Wandel, auch Richtung Digitalisierung, sehr viel zu tun. Und da sehen wir jetzt gerade so den meisten, den meisten, Fokus. Man sieht auch von der Herstellerseite, dass es darum geht, jetzt nicht unbedingt die Technik noch sehr viel weiter zu raffinieren und noch sehr viel besser zu machen, sondern eher auch zu vertreiben. Ja, man merkt, es gibt einen sehr großen, ähm, sehr großen Anbieter in China, der den Markt halt sehr stark dominiert. Und ähm, die meisten, ergibt auch unsere Umfrage, äh, die meisten Leute fokussieren sich jetzt darauf, das, was sie haben, sehr viel mehr um besser zu verkaufen. Also wir haben gesehen, dass die ähm, Leute, wenn sie jetzt in das letzte Jahr Rev Revue passieren lassen und einen Strich ziehen, doch tendenziell etwas pessimistischer das letzte Jahr bewerten, als sie es noch letztes Jahr in der Prognose angenommen haben. Ähm, das ist also so dieser Reality-Check, den wir jetzt in der gesamten Industrie sehen. Es ist also sehr viel schwieriger, so eine Technologie wirklich äh, auf Fahrt zu bekommen und in, in Unternehmen zu etablieren und genauso ist es auch, dass, der, ähm, dass die Prognose etwas schlechter geworden ist für die Zukunft. Also wir hatten auf einer Skala zwischen extremer Defizit und extremes Wachstum, hatten wir letztes Jahr eine 7,3 in der Bewertung. Wie sehe ich das nächste Jahr? Also doch sehr gut und da sind wir jetzt auf 6,6 runter. Also doch sind die Leute ein bisschen realistischer geworden, merken, wie schwer diese Arbeit ist, um sie wirklich umzusetzen und äh, an den Mann zu bekommen. Also die Umfrage hat gezeigt, dass wir, dass die Leute nicht mehr nur noch auf Hardware isoliert gucken oder auf Software isoliert schauen, sondern dass es darum geht, komplette Industrielösungen anzubieten, sogenannte End-to-End-Solutions. Das heißt, da ist eine Hardware und eine Software schon mit involviert und das kann man als komplettes funktionsfähiges Paket kaufen und das kann man dann auch so relativ einfach in sein ERP-System in der jeweiligen Firma einbauen. Da das sind die Haupttreiber, da gucken die Leute am stärksten drauf. Auf Platz zwei sind alle regulatorischen Sachen, also das ist auch ein sehr großer Einfluss, sieht man immer noch direkt nur, glaube ich, mit 2% Unterschied gefolgt, dass die äh, Regularien doch einen extremen Einfluss haben auf die Art und Weise und vor allem auch auf, die, auf, die, auf der Skala, auf der ähm, Drohnen eingesetzt werden können heute. Also die Professionalisierung liegt hauptsächlich in der Software. Die Drohne fliegt, das ist alles okay, die könnte länger fliegen, da gibt es noch jede Menge technische Themen, aber ähm, diesen, diese Drohne in Geschäftsprozesse in, zu integrieren, ist immer, oder hauptsächlich eine Softwarefrage und da geht es eben darum, wie kriegt man es hin, große Datenmengen sehr schnell zu verarbeiten, da gucken wir Richtung Machine Learning, also auch Sachen, die noch in der Pipeline sind, die noch sehr am Anfang sind und ähm, da, da ist noch das ganze Heavylifting zu machen, da gibt es also noch viel zu tun. Also Software hat noch die meiste Arbeit, hat auch äh, angegeben in der Umfrage, dass sie noch sehr stark Richtung Product Development gucken, während andere doch sehr viel stärker auf Sales gucken. Hier in Deutschland ist es natürlich sehr stark reglementiert. Wir haben äh, andere Länder, gehen da mit einem besseren Beispiel voran, die dann sehr viel progressiveres äh, Regularienwerk haben. Äh, wir sind hier doch sehr stark limitiert. Ähm, ich finde schon, dass die Geräte, die es heute gibt, sehr, sehr gut sind, dass sie auch Redundanzen aufweisen. Es geht natürlich immer noch besser. Dafür fehlen leider die Standards. Also das wäre der erste Punkt. Man müsste jetzt endlich mal nationale, wenn nicht sogar europaweite Standards entwickeln und auch sehr schnell auf den Markt bekommen und basierend auf diesen Standards dann entsprechend auch ein Regelwerk vorsehen, was es eben auch erlaubt, außerhalb der Sichtweite zu fliegen und verschiedene andere in urbanen Zentren zu fliegen, wie hier in Berlin. Fünf Jahre ist schon mal eine gute, gute Hausnummer, das ist, wird wohl die Zeit sein, die es jetzt noch braucht, diese Geräte serienreifer zu bekommen, diese Geräte auch zertifiziert zu bekommen, weil wir dürfen nicht vergessen, hier geht es um ein kommerzielles Luftfahrtgerät und das muss entsprechend allen Regularien wie in der heutigen Luftfahrt eben auch zertifiziert werden und das ist ein sehr langer und sehr teurer Prozess und dafür wird eben von den Herstellern eben auch schon dieser Horizont 2025 bis 2030 eingeplant, weil da bis dahin noch sehr viel Entwicklungsarbeit, und sehr viel Zertifizierungsarbeit gemacht werden muss. Wie realistisch es ist, dass tatsächlich diese Taxidrohne in urbanen Zentren dann auch schon fliegt, wird man sehen. Ich glaube, es persönlich wird wahrscheinlich der Schwerpunkt eher erstmal in Megacities wie in Sao Paulo liegen oder in Singapur oder in Los Angeles, wo es sehr, viel, ähm, sehr viele Staus gibt, wo man tatsächlich darüber einen Weg finden könnte, den Verkehr etwas zu beschleunigen, Leute das Ganze hin und her pendeln, äh, zu vereinfachen. Ähm, hier in Berlin zum Beispiel oder in anderen großen Städten ist es eben so, man hat tatsächlich sehr viele Alternativen. Man hat eine U-Bahn, man hat Taxis, man hat Bus, man kann auch mit dem Fahrrad fahren. Also dieser Leidensdruck ist noch nicht so hoch. Von daher glaube ich, dass die soziale Akzeptanz doch eher etwas niedrig sein wird für die Menschen, die dann dem Lärm und dem Anblick von solchen Flugtaxis ausgesetzt sind. Es sind zwei verschiedene Sparten. Das eine ist kommerzieller Luftverkehr, wo man Menschen transportiert. Da gibt es ein riesengroßes Werk an Regularien. Das andere folgt aber derselben Logik, weil wahrscheinlich auch jetzt meine Paketlieferdrohne oder meine, meine Pizzadrohne natürlich auch in einem urbanen Stadtgebiet fliegt und auch genau denselben Mechanismen folgen muss, was die Sicherheit angeht, für die Leute am Boden. Da sitzt zwar keiner drin, aber sie kann ja trotzdem runterfallen oder Schaden an Häusern machen. Das heißt, die Redundanzen und die Sicherheitssysteme in diesen Lieferdrohnen müssen ähnlich sein von denen wo auch Menschen drin sitzen. Aber gleichzeitig, wie gesagt, da wo die Menschen drin sitzen, gilt es natürlich auch den Mensch da drin erstmal hauptsächlich zu schützen. Und da braucht man natürlich noch sehr viel mehr, hat man sehr viel mehr Anforderungen zu erfüllen.